Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ja, wir spielen mal ein bisschen weiter. Und zwar sind wir hier in dieser man nicht mal mehrere Leute. Nein, habe ich meine Chance verpasst, mit denen zu reden? Nein, ähm, weil ja, das ist eine neue Aufnahme-Session hier und ja, verdammt, sie sind alle weg. Aha. Gut, okay, warum auch nicht? Kann ich hier klettern? das passt so aus nee, okay ähm, gut ja das ist eine andere aufnahmesession ich habe mir angeguckt wie gut der part angekommen ist und ja zu meinen erschrecken ähm, nach nicht mal 24 stunden und ich habe schon fast 50 aufrufe was für meine verhältnisse sehr wenig ist von daher ja schon irgendwie krass ähm, sage ich natürlich nicht nein aber Trotzdem, überraschend. Man kann jetzt sogar noch viel mehr erkunden, sehe ich gerade. Oh. oh, da geht mein Bein durch. Okay. So, rücken auf Escape. Ich habe die Lautstärke ein ganz klein wenig runtergestellt, weil wenn die Action hier so am Abgehen ist, dann hört man mich doch ein ganz klein wenig schlecht. Und ja, ähm, Figurenübersicht. Wir haben ja in der letzten Folge hier so per Gatscha einige neue Charaktere bekommen. Amber haben wir schon vorher gehabt, storymäßig. Dann haben wir noch hier die Charaktere alle. Und ja, bis ich mal herausgefunden habe, wie man seine Truppe ändern kann, ne? hier einfach nur. Und ja, da habe ich meine Truppe so zusammengestellt. Ähm, weiß ich nicht. Die haben alle irgendwie ein anderes Element. Ich bin, glaube ich, Wind. Emma ist Feuer. Noel ist, ich nehme an, Licht oder Erde, nehme ich an. Sie ist Blitz und... Oh, ich kann mehrere Truppen zusammenstellen. Und ja, die anderen, die waren alle Feuer. Okay, Entschuldigung. Ähm, und ja, da immer schon Feuer ist, habe ich mir gedacht, ja, du eine sehr komische Zusammensetzung hier machen mit verschiedenen Elementen. Und dann bin ich hier gestolpert und ja, anscheinend kriegt man sogar einen Bonus, wenn man verschiedene Elemente ja in der Truppe hat. Oh, es gibt sogar noch mehr. Okay, wenn man zweimal Feuer hat, bekommt man was, was zweimal Wasser, zweimal Wind. Also ich kann mir auch eine Zusammensetzung aus Charakteren machen. Also zweimal Feuer und zweimal Wind zum Beispiel. Und dann bekomme ich auch irgendwas, ne? das ne, erstmal so. Ähm, das Einzige, was mich jetzt noch interessieren würde, ist. Bekommen die äh, auch Erfahrungspunkte, wenn sie nicht in der Gruppe sind? Weil die beiden sind jetzt gerade nicht in der Gruppe. Da sollten die auch keine Erfahrungspunkte kriegen, ne? Nehme ich an. Gut. Hier, Nachrichten. Ich habe diese. Umfrage mal ausgeführt und diese Dinge ja bekommen. Hm. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber gemerkt. Ich bestimmt für diese Gatschas, ne? Das ist, da muss ich noch alles herausfinden, okay? Zeit. Okay. Cool. Ich die Zeit umstellen. Ähm ja, ich komme mir noch so ein bisschen erstmal rein, ne? Bevor wir irgendwie heute machen oder oh, ist auch für. Oh, da ist nein. Aber da habe ich diese Währung gesehen. Da gehen wir mal auf Gebet noch nochmal. Ähm, Was haben wir hierfür gebraucht? Hier haben wir diese Dinger gebraucht. Zehn Gebete für acht Stück. Hierfür bauen wir, noch immer wieder herkriegen. Hierfür brauchen wir auch das. Hm, okay genau ich weiß nicht wofür die anderen dinger sind aber was soll so die sorry weiß ich nicht so ein dach hat diese stadt hier angegriffen mondstadt und ja ich lese ich sammle die bücher natürlich alle ein aber ich werde mir die jetzt nicht alle durchlesen weil, weil nicht ich will in diesem paar schaffen ne? und ja Wenn ich jetzt hier den ganzen tag sitze und irgendwas lese dann ja kommen wir nicht voran mir ich bin so eine person ich lese mir solche sachen durch wenn ich irgendwie langeweile habe also macht euch darum keine sorgen dass ich, dass ich mich nicht in die lore von diesem spiel ja beschäftigen werde oder so erstmal sammeln wir ja alles ein gibt bestimmt irgendjemand ne? wenn ich ja alle bücher sammeln und so ne? was ausgabe 7 die frühesten ausgaben so wie haben ja zweck nicht voll erfüllt. erfüllt vielleicht leise in der bibliothek das ja, zerstöre keine gesammelten werke Rückgabedatum. Bla, bla, bla sehe ich aus als ich gebildet aus <lacht> sehe ich aus sich gebildet aus sehe ich aus als werde ich gebildet so deutsche sprache und so ne? Das Spiel kommt mir immer noch sehr laut vor, aber ich habe schon zwei Stufen runtergestellt. Also müsste eigentlich halbwegs leiser jetzt sein. Da ist auch nur, wenn jetzt gerade irgendwie weiß ich nicht, was voll abgeht oder so. Wenn dieser Drache zum Beispiel angegriffen hat, diesen Sturm hergebracht gebracht hat, das hat ein bisschen ja meine Stimme verschluckt, sage ich mal. Aber sollte jetzt nicht mehr so übelst passieren, hoffe ich wenn nicht, dann muss ich halt noch mal irgendwie unterstellen und ja ich plane so weiß ich nicht eine stunde immer so aufzunehmen wird ja wohl reichen ne? Als ob sich jemand sowieso irgendwie den ganzen part anschaut ich, wie gesagt 50 aufrufe fast ja, schon fast schockierend das ist mein standard aufrufe meine standard aufrufe zahl besteht so weiß ich nicht aus fünf aufrufen höchstens wenn ich mal glück habe Deswegen könnt ihr euch meine Überraschung irgendwie denken Ich war mal sehe so was nach einer Stunde schon weiß nicht 20 Aufrufe? Das geht irgendwie nicht. Und ja, aber ich bezweifle, dass die meisten irgendwie viel geguckt haben. Die meisten haben nach fünf Minuten wahrscheinlich schon abgestellt. Und ja. Hi, Ella Mosk, muss sie Wie bitte? Was? Oh, Entschuldigung, ich war noch in Gedanken. Das ist schulisch und heißt hallo schon gefrühstückt? Warum klingt das dann als würdest du schimpfen ich weiter heute meine kenntnis Frage. <lacht> zweifel sind wohl noch die forschung zur hello steht noch ganz am anfang ich selbst bin ja auch nicht sicher welche semantik viele wörter haben was der forschung zur helicholisch momentan am meinen meisten fehlt sind untersuchungen vor ort wenn man mit helicholisch sprechen könnte wären die antworten auf einige Fragen sicherlich nicht mehr lange rätsel aber aber was ähm, nur ein wenig nur wenige trauen sich direkt mit hilokolischen in kontakt zu treten wenn mir nur jemand dabei helfen könnte meine theorien zu bestätigen ja hallo okay du gibst mir nicht okay, jetzt gibt es mir ah, solche Inter sachen interessieren dich auch wenn sich welchen ziel zunächst dieses buch lesen es ist sehr interessant Geschobiert, dir auch oder Gesundheit kann so Aufträge. Da wäre mal eine gute Idee, ja, mal nachzuschauen. So, hier gibt es einige Sachen. Kann ich jetzt Charaktere freischalten? Gemeinsame Kehr, sollst du den Tempel des Wolfs erkunden? Okay, also musst du in die Ruinen zurückgeblieben. Ist ach ja, wir sollen diese Ruinen suchen. Genau. das können wir doch mal machen ne? aber ich gehe natürlich erstmal, als andere machen so hier komme ich nicht raus aber da waren ja noch einige türen ne? so also gut so da geht's raus gibt es nirgendwo irgendwie diese diesen raum mit den ganzen leuten ich habe fast mit denen zu reden ah. sondern ist auch übrigens die Lebensanzeige, diese 1327 oder was auch immer war, das ist glaube ich meine Lebensanzeige, weil als ich meinen Charakter hier angeschaut habe und den seine Werte da schon auch 1300, also ja, das sind also so die äh, HP. Ich dachte die ganze Zeit, wenn die Erfahrungspunkte, die hatte ich schon im letzten paar die ganze Zeit. Wo sind meine HP? Also war schon so ein also, bisschen Okay, der Wind ist immer neu. Hier, ich wollte schon sagen. Ist eigentlich falsch schaden, also nicht. Kiefern zupfen. Okay, oh, das Sammeln wir wieder geil. Ich liebe es. Und ja, Leute haben geschrieben, Spiel ist geil. Da bezweifle ich nicht eine Sekunde. Mir macht das Spiel schon unglaublich Spaß. und Ich habe nur eine Stunde gespielt, also. Mit gern mehr sehen und länger spielen und so übrigens während der aufnahme hier sieht man wenn sich was bewegt hier immer so eine komische linie ich weiß nicht wie man das behebt und wenn jemand weiß wenn ich jetzt hier im bildschirm zum beispiel wäre dann müsstet ihr hier irgendwie so komische linien die ganze zeit sehen das ist nur bei pc aufnahme mehr, aber ich habe keine ahnung wo die kommen und ich entschuldige mich dafür dass ihr die jetzt die ganze zeit sehen müsst aber ich habe keine ahnung wie man die behebt und ja wenn mir jemand sagen könnte woher die kommen und wie man die bearbeitet weg macht und so das wäre natürlich super aber ich weiß es nicht zubereitung stimmt meine charaktere haben irgendwie so weiß ich nicht irgendwie konnte man das nachsehen äh, details Nö. Talente, glaube ich, ne? Weil hier haben einige Charaktere irgendwie ihre, oh. ja Hingabe der Maid. Sie hatte, glaube ich, ne, den zweifachen Ertrag. perfekt perfektes ein kriegs mit defensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit. Oh, okay, da muss ich so was Bestimmtes. Und ich glaube noch irgendjemand, ja, offensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit. Also pff, ich weiß nicht, ob sie dabei der Truppe sein muss oder ob das schon reicht sie zu haben oder so aber ist gut zu wissen so trifft Emma vor dem Tempel ja weil sie ist doch bei mir höhere und gut. so wir sollen uns hier umschauen was hat sie gesagt zur Schmiede sollen wir gehen Mal hier alles neu ist so. Nein, ich will runter. Danke. Auf der Karte sieht man irgendwie was. heißen ist ein Was ist das denn? Okay, sitzen. Ich will aber nicht sitzen. Was ist das hier? Da werde betreten. Cool. Erste Rast für Abenteurer normalerweise aber ich gehe jetzt erstmal, weiß nicht, überall anders hin. Okay, der hat ein Ausrufezeichen. Habe ich eine Quest gefunden, neben quest Leiterin der Niederlassung der abenteuer aber du bist so ein Typ. Drat, wenn wir nur mehr Kräfte hätten. es ist da ein Reisender? Tolles Timing, du hast die Stürme gesehen, welche die Sturmschrecken in den Mondstadt verursacht haben, oder? Der Ordo Favonius hat seine ganze Stärke mobilisiert. Die Abenteuergilde wird natürlich nicht tatenlos zusehen. Es ist eine Zeit, dass die Menschen unsere Stärke zu sehen kriegen. Die Räder sind für die interne Sicherheit zuständig, aber diese törichten Monster außerhalb der Stadtmauern sind das Spezialgebiet der Abenteuergilde. Die erfahrenen Hände der Gilde würden an verschiedenen Orten für Erkundung geschickt, aber ich mache mir nur um Jack Sorgen. Er wollte freiwillig zum Tempel der tausend Winde gehen, aber wir haben seitdem nichts von ihm gehört. Ich mag seinen Geist, aber er ist manchmal so vorstellt und hat nicht genug Erfahrung. Ich sorge mich, dass er ihm etwas zustoßen könnte. Reisner, wenn du willst, kannst du ihm dabei helfen, zum Templer 1000 Winde zu gehen. Und nach Jack zu suchen. Kein Problem, mache ich doch gerne. Danke, ich muss die Situation hier in der Gilde überblicken, oder ich wäre selbst gegangen. Ich auf dich. Die Gilde darf keine weitere junge Seele verlieren. Ah, das habe ich nur getan, um hier sitzen zu können. Nein. Aber cool dann haben wir noch mal so zu tun nebenbei ne? ist immer noch besser als irgendwie ziellos durch die gegend zu rennen glaube ich hier irgendwie mal drin ist ne? Ist ja dieser typ das nicht mal ein bartender oder so so kann ich die quest überhaupt hier an der karte sehen auf der karte da bin ich jetzt sind die, bei... sind die einfach nicht verzeichnet hier kann aber, glaube ich, nicht schaden, hier bei jedem Laden mal einmal vorbeizuschauen. Ne? Karte. M, ne? So, was ist das hier? Teleportationspunkt, okay. Was ist das hier? Autenteleportationspunkt. Abenteuerguilde. Abenteuerguilde, hier ja, schläger. Was ist das hier überhaupt? Ursprüngliches Harz vollständig wiederhergestellt. 60 Stück ursprüngliches Harz für 50 Stück Urgestein. Bedeutet das? So mehr Urgestein brauchst du. Ursprüngliches Harz. 60 Stück ursprüngliches Harz für 50 Stück Urgestein. Das ist ursprünglich ne? okay. ist das hat also ich benutze jetzt das hier um Pff. ich habe voll voller fehler egal müssen wir schon erklären wofür die ganzen sachen sind man weil es ursprünglich jetzt Okay, ha, das klingt, als könnte ich damit irgendwie was schmieden. Hi, Wagner. Why? Was hast du so für Waffen? Over there, take your pick. Or if you need something else, I can make it on request. Wow, er hat bespoke weaponry? Of course. I sell weapons, make them to order and do refinements. All in the job description for a blacksmith. All you need is the ore anywhere everywhere you look confused listen i'll tell you where the nearest deposits are werde ich sagen bring them back and i'll help you forge what you need no need i have other things to do he seems like a short tempered guy was it something we said uh es wird hier verkauft ziehe ich um Söldner zwei zwei ich habe eine menge geld also soll ich da vielleicht mal kaufen alles ne? sollten hat zwei Ender. ich glaube ich habe schon bessere sachen aber also ich habe genug geld also ich da jetzt alles. Fertig. In diesen komischen Pre-Order-Dingen. Habe ich so viele Sachen bekommen. also was ja, steht also genügend Materialien. Zeig mal ja. Hm. Okay. Take your pick. Wir wissen, wofür man das ja braucht. Ursprüngliches Hart. Ja, wofür braucht man das? jetzt irgendwie dieses kostbare Zeug hier, was ich wat die Umfrage bekommen habe, dafür verblatt. Aha, was ist das da? Was ist das? Astrologus. Oh. Stimmt, das sollte ich vielleicht auch jeden Tag machen. Ja, sehen sind wir ganz Okay, man bekommt die Dinger aber auch hier durch. Ja, Seit 6 Tage 15 Stunden. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Dreck. mora Probelauf. Was ist das hier? Was so ein Klei zum probieren der Figur ab unterhalte diese Dinger. bleibende zeit 13 tage okay dann machen wir ein andermal mal erst mal gucken Warte mal, ich habe bestimmt inventar irgendwo habe ich das ich weiß geht ganz langsam hier voran aber lass mich das mal gucken was ich alles mache ne? ja, vielleicht ich wieder irgendwelche sachen muss dieses komische dingens was ich gerade bekommen habe natürlich nicht angezeigt ey. Oh, wer ist das oh, egal so aber war ich noch nicht beim schmied war ich im restaurant kann ich noch mal vorbeischauen ist glaube ich immer niemand ne? ich werde einfach da hoch so ja, sogar. weil hochklettern aber zubereiten brauche ich eigentlich nicht ist das hier kann ich aber kaufen hier ist niemand ne? herstellen Oh keine Ahnung. immer irgendwo noch so ein Teleportationsding. Da will ich noch haben. Kann ich halt irgendwie markieren? Da muss ich glaube ich auch hin, ne? effekt betroffen. Wasser berührt habe okay okay wenn du was sagst Musik ist ja gerade viel zu dramatisch finde ich dafür hatte ich mich hier nur so chillig umschaue was soll's ne jemand da müssen wir hin zu diesem roten Ding ne ich hier rein Wir kurz da hochklettern also anstatt den normalen weg irgendwo zu gehen ne? so war ich hier drin kam ich von dir drin ich glaube ich kam von hier drin oder da mache ich aber in diese Kirche noch nicht ja von dir kam ich alles klar entschuldigt okay es ist ein open world game ich muss erstmal die welt hier kennenlernen <lacht> bevor ich sie öffnen kann ich hab da, da nichts dagegen oder Na, dann gehen wir noch zu diesem teleport und so was dieser, was aussieht wie eine kirche oder so hm. da ist da oben oder was? Möchte hochklettern, möchte auch fliegen, kann ich bestimmt irgendwie hoch, ne? Egal, so dann gehen wir noch mal dahin. da liegt was? Käfernzopfen. zopfen so, danach können wir mal wieder raus in die Welt und gucken auto könnt ihr jetzt halt wiederkommen der Retor mit sich wachsam sein bitte alle an einer zufluchten Gebäude suchen das sind jetzt alle hier drin oder was ja, können sich bestimmte figuren selbst sich an den elementar das hat man immer und damit sie nicht opfer einer elementarreaktion wird ja mit dem kämpfen das weiß nicht sieht bisher noch relativ einfach aus also was ist das Einfach nur Licht. Okay. eine gute Frage. Wo sind die ganzen Dorfbewohner? Ne? ich dachte, die sollten ja Zuflucht suchen. Macht normalerweise Leute ne, in der Kirche Zuflucht suchen. Ja, wir sind jetzt aber nicht über eine andere Quest noch gestolpert, ne? hm, Was ist los? Was weißt du über Fatui? Ihr einfach Bürger der mondstadt könnt euch ja gar nicht vorstellen, mit welchen Angelegenheiten die Fatui so zu tun haben. Offen gesagt habe ich selbst nicht den Griechen stimmen, was die so alles treiben. soll aber wissen, dass die höchste Ehre ist, den Schutz der Fatui zu genießen. So, mache ein Nickerchen, ich verschwende meine Zeit. Freiheit ist halt nicht so aufregend, ne? sagte kein amerikaner. Ever freedom, taste like freedom. Okay, dann gehen wir mal raus in die Welt, weil, weiß ich nicht hier drin ist, schon irgendwie nichts mehr zu tun. Na, ich versuche mal, ob ich da irgendwie das Dach komme oder so. oh uh, nein obwohl da kann ich ja echt überall hochklettern ey. krass das sind teleport dingen cool komme ich doch locker in ey. pass auf Zukünftiger Genshin Impact Pro, das soll ich wahrscheinlich noch gar nicht hin, ne? Oder irgendwie so was? Das ist. Ich bin jetzt hier. Und hier ist Natur. sie hat sich doch schon direkt gelohnt. ist Abenteuers. aus oh, dieses teleport ding da? da kann ich mir jetzt die zeit anzeigen lassen das wird cool es also anstatt irgendwie so ein schwert oder irgendwie so was nee, nee, lieber eine dingens ey. warum sollte man sich hierhin teleportieren Luxuriöse Truhe, ich ja, als finde. Berserker-Sanduhr. Kopftuch eines Abenteuers. Wanderarzt krug Die Hälfte der Sachen weiß noch nicht mal, wo ich die brauche, aber ich hab's. Was? Was noch der Truhe? ist keine Truhe, da glaube ich auch nicht. Ich glaube, da ist auch keine. Ne? So aus, okay. und noch die eine Truhe. Hauen uns hoffentlich nicht den schälein ein. Von dem Ding, nee. Nein. Ich bin tot. Oh nein denn gesundheit ist äußerst wichtig mit verlässen hergestellt kriegt und einem besuch in einer statue der sieben können die lebenspunkte deiner figur wiederherstellen okay gut zu wissen da wäre meine nächste frage nämlich gewesen dann mache ich wenn einer meiner charaktere stirbt ja, okay vergessen wir erstmal die vergessen wir erstmal die dingens oh, das kostet auch ausdauer sehe ich gerade geil mal kurz stehen bleiben und jetzt kann man wieder fliegen. Okay, dann müssen wir so eine Statue noch mal Habe ich irgendwo auch eine? Weiß ich? Bin jetzt schon wie lange hier am Aufnehmen? 30 Minuten? Ich habe noch nichts irgendwie verbracht. Egal. Ja. einmal kurz so hier war das oder was zum wiederbelebung an okay Wo ist denn hier so eine statue zum wiederbeleben sonst weiß ich nämlich nicht wie ich dich jetzt wiederbeleben soll kollege ähm. Hab so ein ding also kann ich mich irgendwie heilen ich glaube nicht ich weiß es nicht stimmt irgendwie das no, gibt uns wenigstens die gelegenheit andere charaktere zu spielen Erstmal, ne? gott dann gehen wir mal los aus in die welt und abenteuer leben Es zeigt wieder eine ganz andere atmosphäre ne? oh, ich sehe so viele grüne dinger oder aquamarien blaue dinger ich nehme an das ist was besonderes und in seiner ap werden aber nicht hochgeilt. Oh apfel so, äh, Aufträge muss ich mal gucken. Weltauftrag, eine allgemeine Spüre Jack auf. Was ist das hier? Abenteuer, Erfahrungspunkte, okay. Sammle drei Brocken Eisen und oder oh, ist aber noch weit weg. Dafür kriegen wir sehr viel mehr von diesen Dingern hier sollte ich gleich erstmal das hier machen ne? kann ich hier drauf klicken kann ich da verfolgen da wir machen wir erstmal das gehen aktiviert <lacht> nein komme ich ja wieder runter Okay, gut zu wissen ich kann gehen als klar gut so eisen ich gerne so, eisen haben wir glaube ich schon mal gesehen irgendwo ich so. hey. warte mal ich habe da so eine super jetzt habe ich die nicht mehr Vielleicht sollte ich auch mal den abschießen der mich die ganze Zeit abschied, wo bist du ja, bis Okay, gut zu wissen Was ich und dann einfach machen kann verdammt nein aber oh, wie komme ich hier wieder runter bin ich Also okay. So, muss ich muss noch mal gucken. Tut mir echt leid, aber wie kann ich noch mal Hilfe gucken und so? Weil ich habe keine Ahnung, wie ich mich wiederbelebe und äh, heile oder irgendwie so was. Ich meine, was ist das hier? Sich die Sachen hier einsetzen oder was? wieder und stellt sich ihre Lebenspunkte wieder? Wenn ja nicht funktioniert. Na, wie sieht es mit dir aus? Jetzt halte sich Aber jetzt durch den Gericht oder nicht? So, Ich habe ein paar Gegner erledigt. Ich habe die Erfahrungspunkte bekommen. Nee, okay, das heißt, ich muss die Charaktere hin und her wechseln und ich kein Problem. Hab. Weißt du was das perfekte Moment irgendwie dich aus der Truppe rauszunehmen knopf <lacht> ich lerne das hier noch alles okay dann nehmen wir erstmal unsere schwächeren charaktere alle rein ich werde aber mein hauptcharakter rauspacken können oder Okay. also ich stelle von paimon so dann probieren wir jeden charakter mal ja aus einmal Der charakter ist ja sowieso schon level 5 und so also ja alles ist? Oh, das ist eine Truhe. Kann irgendwie so aus äh, ausgesucht. Deswegen dachte ich, hier wäre irgendwie was. Sie kämpft mit einem Breitschwert. finde ich schon mal geil. Schilder, Kenntnis von Kampf, ein halten, aber zu viel Schaden, jedoch bricht der Schild irgendwann. Oh, und der Schild bleibt sogar. Okay, sie so sehr schnell an. Ah, ich mich verbrennen du Idiot! Okay, ah, loggen so, wir mal mal, ah. Off we go. Adventure time. Was? Okay, no, was ist das? Nun verdampfen. Trifft Photokraft auf Photokraft, dann steht die Reaktion verdampfen. Okay. Hat, werde ich mir nie alles merken können. Deswegen werde ich das schon irgendwann so lernen. Hoffentlich, diese Statue Seven. <lacht> Ach, da sind diese Dinger, die mich wiederbleiben. Nee. Ah. Cool. Statue anbieten. Äh. Okay, alles opfern. Oh, Ausdauer um sieben Punkte erhöht. Okay, und das kann ich dann. Ich mache ich mal. Mach. Ich habe einen Ding. Nee. Okay, damit kann ich mir so Staatsbonus oder so holen, nehme ich an. Hm. Oder auch nicht. Ich war irgendwie nicht den Bonus bekommen, habe ich so für Siegen der Statue. Ach, damit kann ich wieder bleiben oder was? Wir stellen sobald du dich näherst, und dann werden dann die Eis verbraucht oder was? Okay, cool. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animaculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway, so... Keep offering animaculi and maybe you'll receive more blessings! unterbrochen. bist du? wohl Seli. In Teilwald findest du vier Stellenwesen, die als selin bezeichnet werden. Entschließt sich die, in ihnen zu folgen, kannst du etwas Interessantes passieren. Ah, okay. Und ich wollte dich einfach töten. Ich Idiot. Da oben. Okay, ich folge dir mal auch ne? oh, geil. Hübsche Truhe, das nicht, wofür diese Goldkech und also was sind, ne? aber was soll's? Hör mal, sie teilt ja euch eigentlich die AP. Nee, ne? So was ist meine Mission ehrlich da. Ja, ich hin. Erst einmal. Was ist das hier? Stufe 7. Nee, nee, nee. Da halte ich mich mal fern. hat sieht irgendwie aus. Jetzt könnte ich die Truhe da looten, wenn ich die erledige oder irgendwie so was. mal Okay. Also ich glaube, storymäßig wird hier nichts mehr passieren. Erstmal. Na, muss er nicht was bei den Jack retten hallo hallo das ist noch so eine Statue glaube ich ein Teleport Statue sie hat so eine Glocke an an ihren ihrer Schleife hinten wollte schon sagen blöde frage aber ausdauer ist ach da kann man sehen x damit kann ich mich freilassen so, wenn man diese oh gott oh. sehr cool dann sich auch eine truhe Einfach als erstmal einsammeln, ich habe ja gerade wieder so ein fliegendes Ding gesehen. Oder war das nee. okay? Hier muss ich irgendwann erledigen. Ne? Und habe ich gerade schon gesehen? Er teilt euch heraus, da perfekt. ich aber nicht hoch glaube ich obwohl sie auch gar nicht nur ein naja cool. sind diese dinge eigentlich wie spawnen die Thronen und so nee, ne? also einfache bestimmt ne? aber gibt schon noch einige die sind oh. ah. stufe 5 Will ich mich mit der anlegen ich glaube nicht effekten betroffen wird ein Wesen von angriffen betroffen wird es von Kryoeffekten getroffen kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden ja Feuer zum Beispiel ne ah! hat Gefühl ich sollte ja noch nicht sein gegner sind stark Alter der schießt von da hinten auf mich oh Gott hat meine mission hier. diese gegner sind level 9 hallo ich habe gedacht das ist einfacher weil die level hier nicht so schwierig sind weil die ballungen nicht so geil gewesen sind irgendwo angezeigt level und dann gehen wir erstmal mal dahin keine ahnung wenn er hat unbedingt wollt das war den ganzen weg umsonst hingelaufen ist wieder so ein krasses Viech, neues Monster, großer dann stehen er sich mit koffer Kyrom. Du könntest ja einen Pyro oder anderen angriffen. Wer war noch mal Pyro? Du. Einfach versuchen wir mal. Stimmt, was passieren können ist, dass wir alle sterben. was auf der gibt mir jetzt einen Schlag und ich bin weg. Okay, das war doch einfach als gedacht. So, gefroren. Gefroren. Ja, das ich mir jetzt nicht alles, okay. Werde ich mir schon irgendwie selber zusammen rein können irgendwann, hoffentlich. Da muss ich hin? Da. Ich lasse mich jetzt zu sehr ablenken. Irgendwie habe ich so gefühlt Ah! <lacht> oh Erz. Ich glaube schon Erz ja, ne? Gott. Gehen wir noch mal zurück. aber wie ist ein Quest erledigt hier bestimmt Erfahrungspunkte und Geld und so Ruhm und Ehre. Wir nähern uns mit langsamen Schritten in die Welt von Genshin Impact, okay? Da bist du ein? Komm her! Boah. Diese blöde Sau, wortwörtlich. Ich dachte, die heiz ich, wenn sie ausgetauscht werden, automatisch ja, wie eine krasse Maid. Also, ne? eine Rüstungsmaid hat sie noch so eine dicke Waffe hier das ist ein teleport -Ding, ne? Okay. Ich habe teleportieren können eigentlich, ne, egal. So. Aber oh, ich sehe gerade, da ist so ein ganz kleines ist dabei der Ausdauer, da ist so ein ganz kleiner weißer Strich an der Spitze. Ich wahrscheinlich hier einen Ausdauer jetzt mehr ab, ne? Also 7. So. ich Springe dir eine Opfergabe in Form von Eisen das Eisen gesammelt. Das war vor 20 Sekunden, Minuten wahrscheinlich. Minderwertiges Schmiederhals. Also kann ich eigentlich nur Erz verarbeiten oder wird. Ich dachte, ich kann da aus der Waffe machen, jo. So. You, you can always come and see me. Ideally when I'm not busy. Ich möchte nicht besonders guter Laune zu sein. blacksmiths work takes focus and concentration. It does not take small talk with customers. When the craft is good, business is good. It's all there is to this trade, and anyone who tells you different is trying to con you er liebt seinen ein job committed to his work. okay ich eine belohnung dafür bekommen so außer die dingens hier Das gehen wir in diesem wind tempel oder was auch immer das hin war wenigstens noch etwas schaffen vielleicht in einer halben stunde oder so ich habe den gar nicht aktiviert den auftrag na gut ist am nächsten also muss da der einfachste sein ne? logische schlussfolgerung Das arme tier Das hatte keine Chance gegen den Mensch. Hi Amber. Wurde ein bisschen gesighttracked. Oh. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. Alter. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or hilichurl camp inside. Storm Terror has given up on its own temple. Mm. Selbst Sturmstrecken. Du meinst Sturmschrecken? Was? Für ihn hatte man einen Tempel richtig? Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the four winds. Hä? Wait. Did you just feel that? The wind tear. Something's off. Let's ja, irgendwie wird gerade dunkler geworden be careful the Dragons power disturbing this area okay everyone in monstadt is still getting blown about by the storm every second we waste is a mark against the name of favonius let's get in that temple St Ups. temple is high. da stand ich nicht schon direkt davor irgendwann mal und oh gott haben die gesagt, auch oh, das war das, ne? Herausforderung als Einzelspieler. Ja. Wir sind Level... Schaffen wir das so? Ja, ne? Komm. Was kann schon schlimmes passieren? Oh, wir werden alle sterben. Was? Aber die sind alle Level 1, okay? Die müssen hochgelevelt werden. Versteht ihr das? Zum probieren. Okay. die ist schon Stufe 1 aber ist eigentlich gut, ne? dann noch mal wenigstens ein Charakter, der ein bisschen höher gelevelt ist. für den Fall der Fälle ein, bisschen kleiner, wow, ist so ist ein klein bisschen kleiner aus von draußen sein ganz klein bisschen klein aus von beiden M. hat die Fähigkeit einen gezielten Schuss abzufallen beim Ziehen konzentriert, sie ihre Kraft aus dem Fall nach voller aufladung die pyro verleiht das ist ein ding mit der umgehung mit tipp von pyro fähigkeiten in flammen äh, ja. Ah! Ja, also man kann schon irgendwie aufpassen welchen faktor man hier mitnimmt oder was ist das gedanken Da vielleicht mal diese Dinger ja ausrüsten, nee, haben wir bestimmt schon einige. Ja, komm mal. Er schon hier alles hat, ey. Ach, diese Dinger sind das. Dann wird die maximal LP um 1000. Okay, nach Öffnen jeglicher Truhe 5. Okay. Ah, okay, die sind alle so ein Set und wenn man die alle ausrüstet, nee, dann und ist das hier. Ist das auch da Ja, hat jetzt vier ausgerüstet davon. Wanderarzt hoch. Abenteurer. Ne, jetzt wieder was anderes. Wanderarzt. Okay, ja okay, jetzt verstehe ich. Ist okay mit zwei teilen Z mit vier teilen hat okay, gold krieg des abenteurers taschen neues abenteuer abenteuer schwanzfeder also er hat jetzt abenteuer also hat er jetzt mehr p ne? 2000 lp jetzt ey voll krass. Mal unser Markt mal hier mit Wanderarzt. Wanderarzt, ja okay. Wanderarzt. Discord, ich habe Discord abgestellt. Warum höre ich jetzt schon wieder Sounds davon? Oh, das Berserker. KT nehme ich mal ein, kritische Treffer. So also kann man jeden Charakter so bauen irgendwie, ne? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, sie waren ein guter beserker obwohl sie mit der Lanze kämpft und so. Okay, man kann sich also Sets herstellen, alles gut. So, mein Gott, er hat viel AP. Ey. Jetzt jedes mal, wenn er eine Schachtstruhe öffnet, kriegt er mehr AP zurück. Das gar nicht mal schlecht, ist weil er hat schon einige AP verloren. Du hast ja auch angriffen ne? also gut. Okay. der Wiedergebot aktiviert. Wenn du den Elementarblick um die Elementarbeschaffenheit hat der Dinge in deiner Umgebung mit unterschiedlichen Farben zu sehen. Grün Schild für Dendro-Effekte, anfällig für Pyro-Effekte. Und damit Holzschienen gehören zu Dendro-Kategorie, die mit einem Pureffekt schutzlos dastehen lassen kannst. Ah. Was ist das hier, wenn ich ja wieder blieb, bin ich freck oder was weißt du was hier. 2000 AP, oh. ich kämpfe gerade mit anderen Charakter, also ich weiß nicht, was du hier gerade vor ist, aber ging schon. Ich glaube, ich hätte noch nicht diese ganzen Charaktere irgendwie freischalten müssen. Ne? Richtig mit deiner Umgebung, ja, ja richtig seine Umgebung, ja, alles mit interagieren. Aber läuft ja schon so, ne? So, für da kann ich hoch auf oh, das zu sagen, okay, ich habe sorge für da oben kann man nur hoch, aber irgendwie komme ich jetzt nicht leiden. Okay, sie hat auch ihr Dinger aktiviert. Okay, das hat nichts gemacht glaube ich auch feuer oder ja so cool. habe ich so viele feuer charaktere ne? das soll ich soll vielleicht mal gedrückt halten ne? Fähigkeiten, ne? ob man gelötet hält oder nicht, und wie gibt es auch? Glaube ich, Sprungangriffe ne? habe ich irgendwie gesehen. Bei jedem Charakter, wenn man irgendwie ihren Talente oder so nachschaut, irgendwie so was. Isn't das ein pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. Habe ich mir schon gedacht. Ja, Luftströmung das. Ja, aber ich will jetzt zurück erstmal. Haha. ist mal meine an. Wenn ich als finde, ne? Das Gedanken, ich weiß noch nicht, was das ist, aber ja, hm. ist hier irgendwie noch was. da ist das, wo ich hin wollte, ne? aber hier ist nichts. Schade, oh, ich dachte, meine Erkundung wird sich ja auszahlen Na oh gut, weiter. Den Tempel werden wir ja noch schaffen, ja, ne? Na oh gut. Dragon's Breath, is that where the power is coming from? Great, let's smash it. What? Okay. We've helped Jean out in the past we were at least able to defend the city and keep it safe. this of course is mostly thanks to Jean but now with storm terror directly attacking the city itself the winds change so too should our tactics hmm. that's what Lisa likes to say Speaking of which the four winds we were discussing earlier if you want to learn more about our history you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history. It's just I mean a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider Right. gestanden. Oh. Also sozusagen, so weiß ich nicht. So Dungeons, die man wiederholen kann, immer wieder, ne? Jetzt mal an 900 Sekunden, hallo, also eine ganze Menge Zeit nee, kann man ruhig schon gehen, glaube ich. Dürfte schon okay sein. Ich habe das alles schon gemeistert. Hier ne? ja, okay, nehme ich jetzt mal an. Ne? Mhm. Okay, cool, aber oh, wir sind hochgelevelt. Cool, auch oh, mal das Wetter ist wieder schöner. so schön da müssen wir jetzt mit den anderen tempel alle machen ne? hm. Kann ich irgendwie was markieren oder lief gerade irgendjemand da Hi. Na. Ich, äh, ich bin auf Patrouille. Kann ich dir irgendwie helfen? Über diese Patrouillen. jetzt habe ich einige Hilfsschuss und Schleimbeseitigung, aber es gibt immer mehr von ihnen. Sie sind in der Zeit häufig aufgetaucht. Ich kann es Ihnen nicht glauben, aber nach Wohnstadt zu kommen. Mein lieber Glory ist... Nein, das ist es nicht. Danke, dass du mir zugehört hast. Sicher Reise. Hier ist ein bisschen von der Erfahrung, die ich in der Wildnis gesammelt habe. Ich hoffe, sie wird davon Nutzen sein. Okay, so diese Streuner Gedanken... Sind wortwörtlich so Dinger, die irgendwie mehr Erfahrungspunkte geben oder so? Oh, wow. What that come from? Sieht fast so aus, ne? Und damit kann ich mich voll hochleveln, Robert. Benny's Adventure Team assemble! Okay, da kann ich meine Charaktere so, weit nicht. Also, wir gucken eigentlich einfach gleich mal zu den Level-Anforderungen, nächste Dinge hat. Dann werden wir mal jeden jahr entsprechend hoch, ne? ja, Da kann ich meine Charaktere ja schon voll übelst mächtig machen, ne? ich habe mir hat so gefällt. Die habe ich noch gar nicht gespielt, eigentlich okay. äh, ich gerade. Okay, mit dir rum. Ich höre schon wieder so Musik. Wenn ich jetzt also mal wüsste, wo. Hm. Da müssen wir sowieso in, so in der Richtung. Also gehen wir mal da lang. So, die ist Elektro, ne? Ne? Okay, Block? Was ist das für eine kampfmusik Okay. Ja, ist relativ chillig hier gerade. Nicht viel Aufregendes passiert wenn ich jetzt, aber muss ja nicht. Wenn mehr aufregend im letzten Part. Stufe 9 So bring mich zum Schatz. Mich bitte nicht zu gegnern oder so, das wäre richtig toll. das auch, muss ich da durchfliegen oder irgendwie so was? Ist ja bestimmt auf Landen der Pass auf. Aha. Diese Dinger sind halt hier zum, zum, na, keine Ahnung, Pflanzenkundler. Toll, ich hatte seit Ewigkeiten keinen tierischen Kontakt mehr. Kannst du mal ein paar Pflanzen verkaufen? Natürlich, im Gegensatz zu Brunner verkaufen wir alle Pflanzen, die wir diskriminieren, nicht. dich glaube ich weiß ich nicht weiß ich nicht ob ich das brauche aber tierischen kontakt mein name ist kloris ich bin die beste botaniker in dem Mondstadt. Hm. Was ist mit deiner familie Nö. <lacht> kennst du flora sie verwandt mit fauna <lacht> <lacht> die gegner sind die werden ja so schnell stark habe ich so gefühl Ah, wo ist eine andere da? So neun werde ich auch wohl ausschaffen, auch oder? Natur, was das? Folgen wir ihnen. Ach, ich bin hier in die Quest. Boah, Leute. wollte eigentlich die andere quest hier verfolgen hey, jetzt hat er mich schon wieder in die andere hier gepackt das war kann ich mich denn so stark verirren ich verstehe das nicht als stufe 13 geh weg die aber nicht so schnell aggressiv werden die gegner ne? oh Gott. Das war das. das dicke ding hat mich gesehen ne? oh Gott. da komme ich nicht hoch Na gut. Ich guck mal, ob ich diese Quest abschließen kann, ohne irgendwie, dass ich hier durch eine Dungeon muss mit Level 20 Gegnern oder so. Und dann gucken wir mal. Oh, da sieht es schlecht aus. Nein. No und kann während eines Kampfes nicht ausgeführt werden. Man pisst euch. You've arrived. Come closer. Can you smell that? Uh, nein, something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever is giving storm terror extra power. Oh yes. It is going to be lively in there indeed. Nicht weiter als ein paar Stöhrbrieder. Oh, oh, oh, you're quite the brave one, aren't you? Yes. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings offering to the Four Winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the Four Winds. Ah, welches Level brauche ich hierfür? 5 ist auch voll schwierig. entschuldige ich mich mal hierfür meine charaktere mal ein bisschen hoch zu leveln Benny's Adventure Team assemble so, jeder von euch wird jetzt auf level 5 hochgelevelt. Wollte wollte nicht ich glaube, das reicht aber nicht so oh, du bist schon level 5 Erfahrungspunkte so, bekommen, okay. Ja, voll einfach diese Dinger hier zum Nutzen. Oh, oh, perfekt, da kann ich ja schon locker auf Level 20 alle bringen. Wenn euch solche Cheat-Sachen hier geben, Beschleunige aber eigentlich nur die Sache hier nicht so tragisch finde ich. Also unglaublich schwer sieht das Spiel jetzt erstmal auch noch nicht aus. So, jetzt tun wir unser Team mal aufstellen. Du kommst rein. Dann kommst du rein. Und da ist unser ursprüngliches Team, was wir am Anfang hatten. Ja, so sie hat man nicht gespielt deswegen spielen wir mal mit ihr Ist es is. aua <lacht> warte aber <lacht> ich noch wasser na nicht Oh, den Tempel machen wir auch noch mal. Dann können wir ja weitermachen. Tief im Tempel des Wolfs. Na, komm, wird schon klappen. ist alles noch so. Tutorial habe ich so ein Gefühl. Von daher warte ich jetzt nicht aller krassesten Sachen Kann ich dich hier probieren. Lass mich dir zeigen, wie die Knights von Favonius unsere Gegner adversaries. Okay, zum so Probieren. <lacht> oh, er ist Eis hatten wir auch noch nicht hier. Toll, der Wiedergeburt aktiviert. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Experience, the kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. I bet it, hab das habe ich da schon gesagt. Und seinen so genügend lassen umgebung werden nass gefällt. Kann kannst du das Wasser einführen? Solche Monster besiegen. Cool. da kommt mal ja Ah, oh, das ist cool. Und oh nein, das Wortspiel war jetzt nicht geplant. Stay cool, Friend. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? Es war ein sehr seltsames Phänomen. Etwas Seltsames ist passiert. Da war eine Anspielung an irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Finde mir eine. Finde mir Ich gerade es sogar ausmachen, geil. Das ist ja so ein Tor, ne? Äh, da habe ich mir schon gedacht ähm, okay Oder muss ich dich einfrieren äh. aber es ist echt noch nicht gedacht hat man mehrere charaktere hat das strom ja, Wasser leitet nämlich Elektrizität. Ah, jetzt weiß ich, dass sie Blitze macht. Okay. Okay, cool. Oh, finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Oh Gott. Äh. Da gibt es ja wieder irgendwelche Geheimnisse oder so. Irgendwas Schönes zum Naschen und zum Spielen. Nein, okay, dann gehe ich weiter. Oh. hallo. Na, wie bist du denn? Dunkelblauen Stein in der Mitte des Raums ist ein Hydro-Bernstein. Zerstörst du ihn, beginnt es zu regnen, was alles in der Gegend nass macht? Cool. Aha. Sarkasmus. Ah, was? Oh, so sorry. Wow. Oh, Gott. Äh, Reaktion überladen. Ja, diese Dinger werde ich mir noch alle, weil ich nicht angucken, irgendwann ausprobieren. wertvoll Truhe. Aber diese Erfahrungsdinger bekommt man so oder so in Massen, also bin ich jetzt nicht so schlecht, die benutzt zu haben. Ich meine, es ist vielleicht gedacht, dass man am Anfang jetzt noch ein Charakter hat. Ne? Von daher, wenn ich jetzt alle auf den Hauptcharakter benutzt hätte, dann wäre ich ja noch stärker geworden. Äh. Ah. Ich war schon im Sprung drinne, aber du musst es ja dazwischen kommen, ne? Ich wollte eigentlich fliegen darum machen. Stormtear was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting grandmaster about it. Hm. So. Don't Is using power? Seems probable. Let's deal with it. kaputt machen. Bravo. What a performance. You surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. du mal nicht. I see you already have the knightly virtue of modesty stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the city of freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Okay. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Tara's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. There's no way Hilly churls organize an ambush like this themselves, not with their limited mental capacity. <laughs> Thus, you were behind this. Okay. Ich dachte, er ist der böse. Okay. Sonst konnte ich den ja nicht spielen, ne? Oder? Ich schalte den ja, glaube ich, jetzt frei, ne? Irgendwie so weit stand heute da, glaube ich. Schwert. Wir gucken Erfahrungspunkte. Ich hoffe, das Spiel wird noch ein bisschen schwerer, wisst ihr? Es hat eine Lachnummer, wie einfach das hier gerade ist. Aber bin wahrscheinlich zu ungeduldig oder ich habe zu viel Erwartungen. So, ich muss so so nach Mondstadt zurück. Ne so, dann gehe ich jetzt mal da zurück und dann beenden wir hier den Part, weil ich habe glaube ich anderthalb Stunden aufgenommen. Das reicht ja wohl. Ne ich glaube so in dem Maß wird das glaube ich immer hier so aufgenommen ne? anderthalb stunde ja wohl reichen bereichen ne? guckt sowieso noch fünf minuten davon und ja, ja ich glaube so ausrüstungsmäßig und so da tue ich alles ja so offscreen machen weil also nicht immer wieder zu sehen mich hier eine figuren umbrüste und also was mir gedanken mache das wird glaube ich ein bisschen doof sein ne? deswegen ja oh, guck mal erst war jetzt bei uns cool. Okay, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat der gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like ein, aber Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal helfen weiter zu wachsen. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.